Wie kann ich in Lime mein eigenes Logo einfügen? Das Ganze findet sich hier bei den Designvorlageoptionen in den Einstellungen. Und dann muss man hier erstmal sagen, dass man nicht alles erben möchte. Das heißt, man möchte nicht alles aus den Voreinstellungen übernehmen, sondern man möchte jetzt eben Änderungen vornehmen. Und dann hat man hier eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man die Designvorlage anpassen kann. Und das Logo findet sich unter dem Punkt Images. Und dann kann ich hier sagen, welche Logo-Datei genutzt werden soll. Voreingestellt ist eben dieses Slime-Survey-Logo und das kann ich hier verändern. Dafür lade ich jetzt zunächst mal ein Bild hoch. Ich nehme mir einfach mal ein Thumbnail, das ich für ein Video erstellt habe. Und sobald ich das hochgeladen habe, erscheint das hier bei den Dateien unter Umfrage. So, das Ganze nur noch speichern und schon ist das neue Logo eingesetzt. Wenn ich jetzt mal hier auf die Umfrage-Vorschau gehe, dann sieht man das. Hier oben links ist jetzt also nicht mehr das normale lime survey logo sondern das Handnay, das ich hier gerade als Logo hochgeladen habe.